Ja, hallo ihr lieben dieses gemüse um das es heute hier in diesem video geht hat bei mir in der kindheit immer wieder leichten brechreiz man verzeiht mir bitte diesen ausdruck ausgeübt, was ich jetzt so gar nicht mehr verstehen kann weil ich eben brokkoli ergo brokkolisuppe die ich mir selber zubereite irrsinnig gerne esse und die wirklich mh, wirklich bonissimo die ist echt super gut aber das ist eine andere Geschichte. Doch dass Brokkoli für unsere Gesundheit auch mega gut ist, das wissen wohl schon viele von euch, aber und wofür und warum es auch bei Krebs so unglaublich wichtig ist, das erfährst du wie immer nach dem Intro. Gute alte Brokkoli. Gübde unter euch wissen ja mittlerweile, dass es sich bei den wirksamen Stoffen in Pflanzen und Gemüsen ja meist um die sekundären Pflanzenstoffe handelt und so ist es eben auch bei der Brokkoli. Und dieser sekundäre Pflanzenwirkstoff heißt in diesem Falle Sulforaphan aus der Gattung der Senfülle. Und im ersten Falle wirkt eben Sulforaphan jetzt nicht. Direkt selber auf den Erreger, sondern er aktiviert sogenannte Phase 2 Entgiftungsenzyme und dass sich eben Sulforafan selber nicht auf diese Erreger stürzen muss. Braucht es auch nicht so viel Energie? Das heißt, Sulforafan verbleibt einfach wesentlich länger im Körper und kann so einfach wesentlich länger wirken. Das heißt, die Wirkung potenziert sich dann bei der täglichen Einnahme um ein Vielfaches. Also Sulforafan bleibt so bis an die fünf Tage im Körper bestehen, bis es restlos abgebaut ist. Im ersten Fall aktiviert also Sulforafan diese sogenannten Entgiftungsenzyme, welche jetzt ja quasi als Antioxidanz gegen sogenannte freie Radikale, sprich eben auch gegen krebserregende Stoffe vorgehen und diese dann im besten Falle eliminieren. Im zweiten Falle geht sulforafani doch direkt gegen Krebszellen vor und das macht es, indem es gegen die sogenannten mikro tubuli vorgeht, ja, welche eben für den Zellteilungsprozess der Krebszellen äh, eben da sind, und dass sich die Krebszelle teilen soll, das ist ja nicht wirklich gewünscht, tun sie aber. Und diese Mikrotubulli, ja, was für ein Name kann ich nur sagen, die werden eben von Sulforafan eliminiert. Ja, so ist eben auch seit 2003 nach einer im amerikanischen Fachblatt Onkologie-Report für öffentliche Studie bekannt, dass Sulforafan sowohl bei krankhaften Blutzellen, sprich Leukämie, als auch bei bösartigen Hautzellen Melanomen zu deren Selbstzerstörung beitragen oder diese Selbstzerstörung eben sogar auslöst. Die Rutgers Universität in New Jersey, auch in USA, berichtete im Mai 2006 nach einer Studie, dass Sulforafan auch bei einem vorhandenen genetisch bedingten Diktarm-Krebsrisiko die passenden körpereigenen Schutzmechanismen eben auch aktivieren könne, um den Ausbruch der Krankheit zu verhindern und in tierversuchen stellte man außerdem noch fest dass sulforaphan gegen lungenkrebszellen wirkt und deren wachstum erfolgreich eindämmte die verhinderung einer metastasierung von prostatakrebs durch Sulforafan bzw brokkoli konnte eben auch bei einer ernährungsstudie noch beobachtet werden meine liebe ja, da tut sich ganz schön was mit sulforaphan sprich eben brokkoli Das ganzen noch nicht genug meine lieben Sulforafan wirkt auch nachweislich bei Helicobacter pylori, genau bei Helicobacter pylori, der ja auch für Magengeschwür und eben dann in weiterer Folge für den Magenkrebs verantwortlich zu sein scheint. Und in Studien zeigte eben Sulforafan wesentlich mehr Durchschlagskraft als Antibiotika, gegen die der Helicobacter pylori ja dann in den meisten Fällen eh schon Resistenz resistent ist. Ja, Sulforafan bekämpft jetzt quasi die bakterielle Entwicklung und blockiert eben zusätzlich die Tumorbildung. Also auch hier hochversprechende Wirkweisen bei Krebs und wenn sich jemand für die, Chiro für die wenn sich jemand für die Chemotherapie entscheiden sollte, ja kann ich auch niemand daran hindern, dann soll Sulforafan eben die Wirkung noch um einiges Verstärkung, also wenn Chemotherapie, dann schaut mal wirklich dass so einiges an Begleitmitteln äh, dazu nimmt, wie zum Beispiel eben auch Ingwer und in dem Falle eben auch, äh, auch Brokkoli-Ergo-Sulforafan. Ja, meine Lieben, kommen wir zur Dosierung und in dem Fall ist beim Menschen leider keine wirkliche Dosierung bekannt. Man hat die doch von den Tierversuchen auf den Menschen umgerechnet und so ist man auf 0,26 Milligramm Sulforafan pro Kilogramm Körper, Körpergewicht gekommen und bei meinem Gewicht von Andi 95 Kilo oder vielleicht ein bisschen mehr oder weniger macht's Macht also gute 25 Milligramm am Tag an Sulforafan. In Pilotstudien in den USA hat man bei Pankreaskrebs, bei Prostatakrebs, bei Hautkrebs und bei Harnblasenkrebs so an die 90 Milligramm gegeben. Das sind so an die 15 Milligramm und jetzt halte ich das Mittel mal hinein, beziehungsweise diese Dose, die ich seit längerer Zeit schon ausprobiere, also Brokkoli, Sprossen, Da bräuchte man 15 Kapseln, wenn man an die 90 Milligramm äh, Dosis am Tag kommen will, wenn man hier wirklich gegen Krebs vorgehen möchte. Eine Dosis beim gesunden Menschen, um eben Gesundheit zu erhalten, wäre so an die 10 Milligramm und um therapeutische Veränderungen zu erreichen, braucht es so an die 30 Milligramm und dann mehr am Tag. Hier bewegen wir uns eben so zwischen 2, 4, 5, 6 Kapseln am Tag, je nachdem was man halt hier wirklich so erreichen möchte. Brokkolisprossen haben an die 10- bis hundertfache Menge an Sulfurafan wie Brokkoli-Gemüse. Also das zahlt sich schon aus, das Ganze entweder selber zu keimen oder eben zu kaufen. Im Vergleich, wenn man hier wirklich therapeutische Wirksamkeit erreichen möchte, also 10 bis fache Mengen im Vergleich zu ungekeimten Brokkoli beziehungsweise anderen Gemüsen. Das von mir empfohlene brokkoli produkt das ich ja hier eh schon in die Kamera gehalten habe, wenn eben jemand nicht so viel Brokkoli oder eben Kreuzblütler essen möchte oder es sich auch nicht selber ziehen möchte, dann wären Brokkolisprost und dieses hier eben mit der höchsten Sulfurafanmenge, die man eben bekommen kann. Und diese sind natürlich logischerweise Bio, sind auch in Rohkostqualität und das ist sehr, sehr wichtig, weil hier, wenn es zu hart erhitzt wird, viele andere Wirkstoffe draufgehen, die ganz notwendig sind für die Bierverfügbarkeit. Also hier wirklich darauf achten auf Rohkostqualität und dass hier wirklich die beste und höchste Menge an Sulforaphan eben auch wirklich drinnen ist, weil sonst bringt ja auch wieder nichts. Sulforaphan ist auch noch bei Arthritis, meine Lieben, auch bei Atemwegserkrankungen, bei Alzheimer und so einigen anderen Dingen noch hochinteressant. Hier wird noch ziemlich herumgeforscht. Da mag ich jetzt auch nicht so viel Versprechungen machen. Das kann aber ein jeder für sich selber ausprobieren. Bei Arthritis, bei Atemwegs Erkrankungen, alzheimer und so weiter und so fort doch das wäre grundsätzlich auch wieder ein weiteres video wert wenn ihr das mögt hier noch einige videos dazu dann schreibt mir das einfach in die kommentare hinein in dem sinne meine lieben lasst mir einen oder zwei daumen hoch da oder so viele wie ihr eben habt Abonniert meinen Kanal, ja dann bekommt ihr immer die neuesten Videos sofort präsentiert und schaut natürlich in die Infobox, da gibt es auch meine Empfehlungen zu den verschiedensten Nahrungsergänzungen bzw. Mitteln. In dem Sinne, ja, ich freue mich, wir sehen uns beim nächsten Video, hab euch lieb, werdet oder bleibt gesund beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo.